Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir haben lange nichts voneinander gehört. Ähm, warum das Ganze so war, habe ich in der Academy erklärt. Möchte ich jetzt hier nicht auch noch machen. Fakt ist, ich bin wieder da. Und ähm, ja, wir müssen sprechen. Wir haben im letzten Video darüber gesprochen, was ich für Möglichkeiten sehe, wie die Counts aussehen und so weiter und so fort. Und ähm, das Top wurde gebrochen. Wir hatten im letzten Video darüber gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es so eine sogenannte... Ähm, Expanded Flat gibt, ja, die läuft dann praktisch äh, A, B, C, ja, so in der Art. Das wäre dann praktisch die Expanded Flat, ja. Und ähm, sowas ist natürlich immer noch im Game, ja, aber ich möchte mit euch über den bullischen Case sprechen, der aber gleichzeitig auch ein Warnsignal für viele von euch sein sollte. Und das möchte ich euch in diesem Video heute zeigen. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein, ja. Ähm, ich habe hier zwei Counts vorbereitet. Das hier ist der erste Count, den ich euch zeigen möchte. Ähm, na falsch, das ist der erste Count, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es dort so, dass wir hier eine mögliche 1, 2, 3, dann eine 4 und dann eine 5 haben. Ja? Ähm, um kurz zu erklären, warum das Ganze so für mich gecountet ist. Also ich sehe hier die 1, hier die 2, hier die 3, hier die 4 und hier die 5. Die 5, in der wir uns gerade befinden in diesem Count, die in einem Ending-Diagonal-Triangel verläuft und dann dementsprechend nochmal korrigiert bis zum, ja, ich sag mal ein Drittel der Welle 3, Bälle, der Bälle ja. Das Ganze ist hier unten nochmal bildlich dargestellt. In dem Falle hätten wir praktisch die 1 hier, das wäre die praktisch die 1 hier, dann haben wir hier die 2, das wäre hier die 2 da haben wir hier die 3, das wäre dann hier die 3 und dann hier die 4, das wäre hier die 4. Und danach wird es dann praktisch eine 5 geben, die keine Ahnung bis wohin geht. Ob das Ganze so sein wird, keine Ahnung, werden wir sehen, aber es sieht für mich auf jeden Fall danach aus. Ich möchte euch jetzt den zweiten Count zeigen, in dem Falle wäre es ja hier, dass die 4 kommt. Und dann wäre praktisch dieser grüne Bereich hier ungefähr der Zielbereich, wo ich davon ausgehe, dass wir landen werden und auch dementsprechend die Möglichkeit haben, nochmal sehr, sehr günstig in Bitcoin einzusteigen. Ähm, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich lachen und werden sagen, niemals, aber das und das und der und der ist drin. Ja, aber es ist schon immer so gewesen, dass der Markt in Zyklen verläuft und auch immer so gewesen, dass der Markt in Elliot-Wellen verläuft und ähm, wenn und egal, auf welchen Count ich letztendlich hinauskomme, ich werde euch später auch einen Count zeigen mit 4 Millionen, meinetwegen. Und werde euch zeigen, was letztendlich der Fakt ist. Ja, Und wenn ihr das seht, dann werdet ihr mit Sicherheit die Augen öffnen und ähm, hoffentlich das Ganze ein bisschen klarer sehen. Ja, Dann schauen wir uns jetzt mal die Welle 5 der 5 an, wenn es so sein sollte. Dann hätten wir praktisch hier die 1, 2, 1, 2, dann hier die 3, also 1 2 3 4 5 ja das wäre dann praktisch die 3 hier und dann praktisch eine ABC nach unten das wäre die 4 gewesen und dann hier die 1, 2, 3, 4, 5 jetzt nach oben. Zielbereich 150, 180, 200.000. Ja, kann aber auch nur 100.000 sein und kann auch nur 72.000 sein. Das wird nachher darauf äh, hinauslaufen, bzw. das wird man nachher daran feststellen, wie die Unterwellen hier äh, arbeiten. Aber aktuell ist da noch viel zu wenig äh, Struktur bzw. zu sehen, um zu sagen, bis wohin es ungefähr gehen kann. Sollte das abgeschlossen sein, haben wir eine ABC, die vor uns liegt. Das heißt also, wir hätten zwölf Jahre lang ähm, circa einen Bullenmarkt gehabt und würden dann in einen Bärenmarkt überwandern. Ja? Ähm, wie würde das Ganze dann vonstatten gehen? Also gebrochen werden darf in dem Fall, weil das Ganze hier dann erst eine 1 wäre, eigentlich die komplette Struktur nach unten bis zu 99 Prozent. Ja? Darf passieren. Sollte nicht passieren, darf aber passieren. Was ich eher erwarte ist, und da müssen wir mal gerade hier auf das Bild schauen, wir haben hier die 1, ja, und ihr seht, die C geht in diesem Bild ungefähr bis, ja, sage ich jetzt mal, die Hälfte von der 3, ja. Gehen wir jetzt davon aus, dass das hier der Count so ist, und wir sehen, sage ich jetzt mal, Preise von, ja, keine Ahnung, 140.000, meinetwegen, ja. Ähm, dann sehen wir folgendes dass wir, und da lege ich jetzt gerade hier nochmal einen Fip an, um das Ganze zu zeigen, lege ich jetzt hier an, dass wir ungefähr bis in den Bereich hier fallen könnten, Ja, Nach, in der ABC mit einem Kurshoch von 140.000. Äh, nee, 140 ja? Gehen wir jetzt hin und sagen, alles klar, nein. Es ist kein Ending-Diagonal, was wir hier sehen, sondern es ist eine, ähm, es ist eine normale Impulsbewegung nach oben und wir sehen uns bei lassen wir uns mal auf lassen wir uns mal auf 2 oh. Millionen ein, oder? Das ist ein schönes, äh, schönes Preisziel. So, dann hätten wir dennoch, und das ist einfach immer noch Fakt, dennoch die Möglichkeit, oder beziehungsweise nicht nur die Möglichkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass wir auf dieses niveau hier fallen ja denn eine welle abc korrigiert in der regel nicht so wie sich das die meisten wünschen ja die meisten wünschen, wünschen sich dann dass in dem fall moment ich lege es mal gerade an äh, wir haben dann praktisch hier die welle 5 ja und dann korrigiert der meistens in dem fall so so und dann so ja und das Ganze kann bis in die Mitte hier reingehen und kann dann zack, zack, zack, zack und gib ihm bis ins Universum meinetwegen, ja. Das, und das tut mir leid, dass ich das euch so sagen muss, ist die Realität, ja. Das haben wir in verschiedenen Märkten schon gesehen. Ähm, Bitcoin hat halt eben wirklich eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr ähm, kurzweilige History, ja. Äh, andere ähm, andere ähm, andere Kurse sehen da sogar ein bisschen schlimmer aus ja also wir gucken uns jetzt zum Vergleich einfach mal ähm, zum Vergleich gucken wir uns jetzt einfach mal den den DAX an ja so und da sehen wir alles klar der DAX befindet sich ich mache es mal auf Monatsebene dann sieht man aber glaube ich die Zeichnung nicht mehr. egal, dann mache ich kleiner. So, ähm, wir haben im DAX ebenfalls eine mögliche, in, ähm, ein mögliches äh, Diagonal-Triangel, ja, das Diagonal-Triangel ist jetzt hier nochmal richtig eingezeichnet, sieht wie folgt aus, ja, ähm, ob das Ganze jetzt so sein sollte oder nicht, sei mal dahingestellt, warten wir mal ab, ja, ähm, ich will da gar nicht zu früh irgendwas sagen. Aber das hier könnte auf jeden Fall der Anfang von was ganz bösen werden, äh, was die traditionellen Märkte angeht. Und auch hier ist es einfach so, dass man dann sagen kann, die Hälfte der Welle 3 wäre dann praktisch das Kursziel. Und äh, das wäre auch die 2700, 2800 er Marke. Ja? Ähm, viele von euch werden das mit Sicherheit wieder belächeln und werden es nicht verstehen. Aber das ist einfach ganz normal, wie es immer schon gelaufen ist. Und... Ähm, ich sage immer, was sehr, sehr schnell nach oben steigt und bei Bitcoin ist es sehr, sehr schnell. Wenn man sich jetzt mal anguckt, ja, den, den Run, den Bitcoin ähm, hier aktuell macht, ja, der könnte auch zum Beispiel einfach das hier sein, ja. Also von hier unten aus an nach oben und könnte dann wieder nach unten korrigieren, ja. Ob das der Fall ist, keine Ahnung, weiß niemand, aber möglich ist es aber wir gucken uns jetzt mal einfach die Zeitspanne an das ist von märz 2003 bis juni 2007 ja so jetzt gehen wir mal genau in den Zeitrahmen rein und gucken uns mal an was bitcoin von 2020 bis 2021 gemacht hat und ja der hat genau dasselbe innerhalb von einem Jahr gemacht. ja Und das ist halt eben wirklich ein Punkt, der mir ein bisschen Angst macht. Wenn wir uns das Ganze mal angucken und ich äh, möchte da jetzt auch nicht großartig jetzt hier rumcounten oder sonst irgendwas, aber können wir ja ganz einfach mal aus Spaß hier machen. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben hier die Welle 1. So, und dann gucken wir hier mal die Welle, wie weit das Ganze gehen könnte. Sollten wir jetzt davon ausgehen dann können wir zum Beispiel hier eine 1 gesehen haben, dann haben wir hier die 1 der 3, dann hier die 3 der 3, hier die 4 der 3, dann hier die 5, dann hier eine 4 und dann können es hier jetzt mit der Welle 5 weiter nach oben gehen und dann wäre erst die 3 abgeschlossen. Also gehen wir nun mal davon aus, ja. So, dann hätten wir praktisch folgendes. 1, 2, keine Ahnung, machen wir hier bis 200.000, ja kommt eine korrektur die wir schon gesprochen haben meistens so in die hälfte ungefähr kann aber auch dementsprechend channeln und kann dann dann dementsprechend sagen alles klar wir machen es bis hierhin okay dann wäre 60.000 praktischen boden und dann wird es praktisch erst mit der welle 5 weitergehen die welle 5 kann dann nicht so lang sein weil die welle 1 wie man hier hier schön sieht ähm, die Welle 1 nicht so lang ist und die Welle 5 in der Regel eigentlich die gleiche, ähm, äh, gleiche Länge annimmt, dann wären wir praktisch bei 254.000 und bei 254.000 äh, hätten wir dann praktisch hier die Möglichkeit eine A zu sehen, eine B zu sehen und dann eine C zu sehen und ich mache das mal kurz, also es ist jetzt nur mal kurz so eingezeichnet, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Welle 5 dabei, ja, also wir haben dann praktisch hier bis dorthin die Welle 5, das wäre dann praktisch das Diagonal-Triangel bis hierhin, so, er würde dann praktisch hier seitwärts immer schön hochlaufen, wird sich hier unten an dem Bereich halten und wird dann praktisch nach unten krachen, ja, das kann gut möglich sein, ob das der Fall ist, keine Ahnung, müssen wir gucken, ähm, allerdings äh, wäre dann praktisch dass der Bereich hier müsste dann praktisch hier oben sein. Also, ich will jetzt nicht so. so Man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, wenn man es dann so mal was ein, dann sieht wenigstens schöner aus. Also, ich habe es jetzt ohne die Zeichnung eingezeichnet, deswegen ist es dann immer so schön gewesen. So, dann gehen wir jetzt davon aus, wir haben von hier aus dann praktisch die ABC-Bewegung. Wir haben gelernt, dass die ABC meistens bis in die Hälfte der 3 geht. So, gehen wir davon aus, dass das die 3 ist. Ja was ja nicht der Fall ist bei der, bei der Zählung, aber gehen wir mal davon aus, dass es äh, das, das, das wäre, jetzt, wäre jetzt so der Fall, ja, dann äh, wären wir trotzdem im Tausenderbereich. Obwohl wir ein Hoch von über 200.000 hatten. Und das ist einfach das, was ihr definitiv verstehen müsst. Ob ihr das verstehen wollt, kann ich, ich kann euch dazu nicht zwingen. Ja? Ich kann euch nur vorwarnen. Und ähm, eins steht fest, wir haben... Hier definitiv ein sehr großes chancen risiko dass das Ganze wirklich noch eine längere Zeit ausgespielt wird. Auch jetzt mit den neuen News von Tesla, die mal wieder Bitcoin akzeptieren. Fragt sich nur, wie lange bis es dann zum nächsten Crash kommt, der dann die Welle 4 oder auch meinetwegen die Welle A einleitet. Und ähm, ja, für mich persönlich, und da bin ich ganz ehrlich zu euch, wäre es am allerliebsten wenn wir, und das ist halt eben der Grund, warum ich auch sage, ähm, ja, äh, die. Äh, Moment, ich gehe mal zurück. So. Äh, Hit. So. Äh, für mich persönlich wäre es am liebsten, wenn es so passieren würde, wie ich es jetzt zeige, und zwar, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 sehen, und zwar die 5 hier ungefähr 80 bis, 74, äh, bis 71, 70 72 so umgeht um den dreh ja also zwischen 80 und 72 so um den dreh würde ich gerne die die 5 hier sehen äh, man kann immer gucken hier ist von 0 gestartet auf 29 ne, wie viel prozent das war und dann müsste man halt eben über ich weiß zwar nicht wie es funktionieren könnte das ganze dann gleich hier anzulegen aber äh, wenn man es machen würde, wird man sicher in dem Bereich hier irgendwo kommen das heißt also die 1 wäre genauso lang wie die 5 das wäre schon mal sehr interessant, wobei die 5 natürlich auch ausgedehnt sein kann aber wenn die Welle 3 schon ausgedehnt ist dann ist es meines Erachtens nach nicht möglich, dass die Welle 5 auch ausgedehnt ist das wenn dann sehr sehr selten der Fall ähm und dann wäre für mich persönlich mein liebstes Szenario dass wir dann hier von ich lass es auch mal 100.000 sind, ist mir eigentlich egal, ja. Dass wir dann hier eine Bewegung sehen bis in den Bereich, <lacht> bis in den Bereich, äh, ja, sagen wir mal 20.000, ja. Dann machen wir die erste Korrektur nach oben in diesem, in diesem Schema, dann sind wir wieder bei 64.000 und dann kommt die Welle B, die dann meine, äh, die Welle C, die meine Welle wegen dann halt eben wirklich bis zur 4 der Welle. Der, der gesamten Struktur geht. Das wäre dann nochmal um ein 3000er Bereich und von dort aus dann praktisch mit fünf Wellen nach oben weitergeht. Ich glaube eher nicht, dass wir das sehen. Ich glaube, dass wir eine derbare Korrektur sehen, wenn das Ganze sich so bewahrheitet. Das kann man halt eben jetzt schlecht sagen. Das ist halt eben noch weit, weit, weit, weit, weit, weit weg. Ja. Ähm, Im weekly, äh, ja, wie soll ich sagen, also ihr seht wir haben hier im Wave Reader hatten wir ähm, das Cell, dann hatten wir hier nochmal ein Sell nach, äh, nachbekommen, dann ist dann praktisch ab hier schon das Ganze in Buy übergeswitcht, dann hier wieder in Cell. wir haben hier ein Stop-Loss bekommen, also beziehungsweise ein Take-Profit bekommen, dass man Take-Profit nehmen soll, haben dann hier jetzt nochmal ein Buy bekommen, welches dann praktisch auch schön nach oben läuft und hier wieder ein ähm, ein Short, ja, äh, muss man abwarten. Es äh, ist momentan sehr, sehr schwierig hier eine Richtung zu finden im größeren Stil, ja. Ähm, kleinere Skypes oder so etwas, die laufen perfekt. Das sieht man ja auch schön bei den Posts von Dennis und mir. Ähm, natürlich kann nicht immer alles gut laufen, das ist auch gar nicht schlimm, so ist das halt eben. Ähm, aber ich sag mal so, wir sind auf jeden Fall keiner von den 99%. Prozent. Äh, da draußen am Markt. Worauf ich euch noch ansprechen möchte ist, ihr könnt gerne dem kostenlosen ähm, Telegram, der kostenlosen Telegram-Gruppe joinen und dort mit uns äh, diskutieren, eure Analysen posten und so weiter und so fort. Aber bitte an die Regeln halten, die in der Beschreibung drin stehen. Ähm, ich habe im ganzen Video den Link äh, markiert also ihr braucht einfach nur draufklicken und könnt dann join und wenn ihr interesse an der academy habt und auch dementsprechend interesse daran habt äh, die setups und so weiter und so fort äh, zu bekommen und äh, dann auch dementsprechend mit dem Wave Reader zu handeln dann dürft ihr euch gerne mit mir in verbindung setzen und äh, wir sprechen über alles weitere ich wünsche euch was habt einen schönen start in die woche ähm, ich versuche jetzt wieder regelmäßiger videos zu machen und äh, ja macht's gut das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bullwurst Bear Academy. Ciao.